Eine Sache, die mir in Gesprächen mit anderen behinderten und chronisch kranken Leuten immer wieder auffällt, ist wie ähnlich unsere beschissenen Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem und Ärztinnen und so weiter sind. Also, man sollte meinen, dass Ärztinnen irgendwie dazu da sind, Leuten wie uns zu helfen, die gesundheitliche Probleme haben, aber für viele von uns ist es mehr so ein Kampf, irgendwie die richtigen Diagnosen zu bekommen. Und da will ich jetzt ein bisschen was drüber erzählen. Also zum einen ist es so, dass wir eigentlich mit unseren Problemen eher abgewimmelt werden. Wenn ich, also ich bin schon vor vielen vielen Jahren, mit 13, 14, zum ersten Mal zu Ärzten hingegangen und habe gesagt, hey, ich habe Schmerzen und ich habe Probleme und das wurde halt irgendwie abgetan. So ist doch normal, das sind Wachstumsschmerzen und also gerade vor allen Dingen die Schmerzen in den Handgelenken. Und da wurde ich abgewimmelt. Nur als ich dann gezeigt habe, dass ich die federnde Elle habe, Achtung, das ist eklig. Da hatten sie was. Das, das konnte ich vorführen, das konnte ich zeigen. Und da habe ich dann bald irgendwie eine Krankengymnastik bekommen, die überhaupt nichts geholfen hat. Und auch eben keine Lösung dafür, dass das andere Handgelenk auch weh hat, weil es ja nur das Rechte war offiziell das Probleme gemacht hat, wenn man da eben was gesehen hat. Also auch später dann, als ich dann mit 17, 18, 19, war mein Knie ziemlich kaputt und das hat unheimlich wehgetan. Und dann wurde ich dann auch irgendwie abgewimmelt. Ja, das ist schon normal so. Also da kann man nichts machen, weil sie haben ja ein bisschen krumme Beine. Da tut es halt weh. Sie müssen das andere Bein mehr belasten und habe dann eine Bandage bekommen, die mir mehr weh getan hat als gut getan hat. Und ja, andere Probleme, die ich habe, ist zum Beispiel diese extreme Müdigkeit oder die Tatsache, dass ich nicht stehen kann. Das sind so Sachen, die konnte ich nicht mal ansprechen, weil ich gar nicht wusste, was ich sagen soll, oder wie ich das jemandem klar machen kann, so, hey, ich bin den ganzen Tag müde. Und es hilft halt auch nicht, ich habe Alexothemie, also ich weiß nicht so wirklich, was ich fühle, oder was ich wahrnehme, und es fällt mir oft schwer, irgendwelche Körperempfindungen zu identifizieren. Und das hilft dann natürlich auch nicht, weil Ärzte fragen nicht nach. Also, das habe ich noch nie erlebt, wenn ich beim Arzttermin bin und anfange, ein Problem zu beschreiben, dann kommen keine Nachfragen. Da kommt nicht her, wie erleben sie das? Was ist das? Was genau fühlen sie da? Sondern es wird einfach genickt, nach den ersten zwei Sätzen, wo ich genau weiß, dass ich es nicht richtig beschrieben habe, weil ich das einfach nicht richtig kann kommt dann irgendeine Diagnose und das ist üblicherweise, es ist psychosomatisch, es liegt daran, dass sie zu wenig Sport machen, gehen sie früher ins Bett. Und das sind natürlich Gründe, die keine wirklichen Gründe sind und das sind auch so ein bisschen Totschlagargumente, weil man kann nicht beweisen, dass es an was anderem liegt. Ich kann niemandem beweisen, dass ein Problem, das ich habe, nicht psychosomatisch ist, weil es keine Tests dafür gibt. Und genauso wenig kann ich beweisen, dass mehr Sport mir nicht gut tut oder dass ich schon so viel schlafe, wie mir irgendwie möglich ist. Also das, das sind solche Sätze, mit denen einfach die ganze Geschichte abgebügelt und beendet wird. Und es ist auch oft so, dass Ärzte, wenn sie nicht genau wissen, was los ist, dann nicht einfach sagen, hier, da müssen wir mal weiter untersuchen, sondern sie sagen halt irgendwie das nächste Beste und wenn sie nichts anderes wissen, ist es halt psychosomatisch und wir stehen da ohne Diagnose, ohne irgendeine Lösung und ohne irgendeine Ahnung, was es denn überhaupt sein kann. Und selbst wenn wir irgendwie zeigen können, dass unser Problem körperlich ist, zum Beispiel. Als ich das letzte Mal beim Orthopäden war, habe ich eben gesagt, ich habe hypermobile Gelenke. Und da hat das dann alles durchgeschaut und festgestellt, ich habe tatsächlich sehr hypermobile Gelenke. Also das heißt, ich kann die einfach wunderbar überstrecken. Zum Beispiel kann ich den Daumen an meinen Arm drücken und so ein Quatsch. Und selbst wenn ich dann eben zeigen kann, dass ich ein körperliches Problem habe, Heißt das nicht unbedingt, dass sie das eben auch als Grund für meine Schmerzen oder Müdigkeit akzeptieren? Also besagter Orthopäde erklärte mir dann: Die Schmerzen in meinen Gelenken werden nur so stark, weil es eben psychosomatisch verstärkt wird, und ich soll doch eine Psychotherapie machen gegen die Schmerzen. Nein, also. Ich frage mich, ob er das zu Leuten mit Arthrose auch sagt. Oder mit einer Sehnenscheidenentzündung. Mach mal eine Therapie, dann tut eine Sehnenscheidenentzündung weniger weh. Also, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber sobald die Leute eben nicht genau wissen, was sie tun können und wie sie helfen können, kommen halt völlig absurde Vorschläge. Und ich glaube, ein Problem ist auch, dass. Ärzte nicht wissen, dass Diagnosen auch dann helfen, wenn es keinen festgelegten Therapieplan gibt. Zum Beispiel übermobile Gelenke kann ich nicht therapieren, das kann ich nicht verbessern. Wenn es dann Gelenkschmerzen gibt als Folge davon, gibt es ein paar Dinge, die ein bisschen helfen können, aber letztlich ist es nicht heilbar. Und der Arzt denkt dann aber oft, dass er irgendwie mir nee, jetzt eine Lösung und eine Heilung vorsetzen muss. Dabei brauche ich das nicht. Ich brauche vor allen Dingen Hilfsmittel, um besser klarzukommen. Ich brauche Diagnosen, um beweisen zu können, dass ich tatsächlich so behindert bin. Und eben Unterstützung und Verständnis und keine Heilung. Letztlich kann man es bei den meisten Arztterminen auch nicht wirklich richtig machen wenn man hinkommt und eigentlich schon vorher weiß, was man hat, dann wird man als Hypochonder dargestellt oder als wird man sich das ausdenken. Und wenn man hinkommt und keine Ahnung hat, was los ist, dann kommt halt auch nichts dabei raus. Also am Anfang von meiner Odyssee, seit ich letztes Jahr krank geschrieben war, hatte ich überhaupt keine Ahnung, was los ist. Ich wusste, okay, irgendwas mit Autismus-Spektrum, vielleicht auch ADHS, ja, das ist bei mir irgendwie da, das wusste ich von meiner Recherche und das waren dann auch die einzigen Sachen, wo ich sagen konnte: hey, schaut das mal nach. Aber ansonsten wurde halt überhaupt nichts untersucht und nicht nachgefragt und Gar nichts. Also, mich hat niemand von den Ärzten mal zum Orthopäden geschickt oder zum Kardiologen oder sonst wohin. Und das, obwohl die Probleme, die ich habe, hauptsächlich eben Schmerzen sind und eine Müdigkeit. Und sogar der Psychiater, der zum Beispiel für so Sachen wie chronisches Fatigue-Syndrom zuständig wäre, weil er eben Neurologe ist, der hat das nicht mal angesprochen und als ich neulich zu ihm kam und sagte, hey, wie ist das, könnte ich vielleicht dieses CFS haben, dann sagte er, ja, ich weiß nicht, wozu die Diagnose gut wäre, weil da gibt es ja keine Therapie dafür. Aber ich habe schon gesagt, eine Therapie ist nicht der einzigste Grund, um die Diagnose zu stellen sondern wenn irgendwann das Arbeitsamt vor der Tür steht und sagt, geh arbeiten, und ich sag, nee, ich hab irgendwas, aber ich habe keine Diagnose dafür, dann nehmen die mich auch nicht ernst. Das heißt, ich muss diese Diagnosen bekommen, um beweisen zu können, dass ich behindert bin, aber Ärzte sehen es nicht ein, Diagnosen zu machen, mit denen sie nicht umgehen können. Eine tolle Sache ist auch, wenn du eine Diagnose hast, aber irgendwie die Auswirkungen von dieser Sache auf deinen Alltag und deine Funktionsfähigkeit entweder völlig unterschätzt oder völlig überschätzt wird. Das sind zwei Sachen, die sehr interessant und sehr ermüdend sind. Zum Beispiel habe ich seit ein paar Monaten eine Schilddrüsenunterfunktion, die ich letztes Jahr definitiv noch nicht hatte. Da waren meine Blutwerte noch wunderbar. Und dieses Jahr fingen die dann an. Und mein Hausarzt sagte mir dann, das wäre der Grund für meine Müdigkeit. Aber Schilddrüsenprobleme hin oder her. So eine leichte Schilddrüsenunterfunktion, wie ich sie habe sorgt nicht dafür, dass jemand die Wohnung nicht verlassen kann. Komplett seit über einem Jahr, seit bevor ich die Schilddrüsenprobleme überhaupt hatte. Also, er hat dann irgendwie rückwirkend meine ganzen Gesundheitsprobleme auf irgendeine Ursache zurückgeführt, die damals noch gar nicht bestanden hat. Das Gegenteil davon, wenn die Auswirkungen von bestimmten Problemen auf meinen Alltag eben völlig unterschätzt wird, ist ebenfalls sehr frustrierend. Zum Beispiel habe ich POTS, eine Form von Dysautonomie, das heißt, dass mein Herzschlag ziemlich schnell wird, wenn ich stehe oder aufrecht bin und das ist natürlich dann super anstrengend und die ganze Geschichte führt auch dazu, dass mir über den Tag ab und zu mal der Blutdruck richtig arg absagt und ich dann entsprechend super müde werde und mich sofort hinlegen muss. Die Sache habe ich mir eigentlich selber diagnostiziert, das kann man ja nachmessen und bin dann zum Neurologen gegangen und habe gesagt, ich habe POTS und ich möchte gerne einen Kipptisch-Tester haben, um das zu bestätigen, was dann eben auch gemacht wurde. Und dann habe ich ihm erklärt, dass das einer von den Gründen ist, dass ich einen Rollstuhl brauche, und aber hat mir das überhaupt nicht abgekauft. Also ich habe dann zehn Minuten auf ihn eingeredet, bis er dann endlich akzeptiert hat, dass die Sache für mich tatsächlich so problematisch ist. Und genauso mit meinen Gelenkschmerzen, weder der Orthopäder noch mein Hausarzt haben mir richtig abgenommen, dass diese Gelenkschmerzen dafür sorgen, dass ich nicht laufen kann. Und es geht nicht nur ums Laufen, sondern es geht auch um andere Sachen. Ich kann oft meine Hände überhaupt nicht mehr benutzen, ich kann nicht mehr tippen, ich kann nicht mehr schreiben und bin dann entsprechend einfach so stark eingeschränkt, dass es mir völlig unmöglich ist, irgendwie mehr zu machen als das allergrundlegendste, also schlafen, essen, Katzen füttern. Und sowohl der Orthopäde als auch der Hausarzt sagten dann zuerst, hey, nee, du musst mehr Sport machen und dann wird das alles besser. Aber die Tatsache ist, ich kann nicht mehr Sport machen. Ich mache so viel ich kann, ich bewege mich super gerne, aber es geht einfach nicht. Und ich habe dann auch meinen Termin bei meinem Hausarzt gemacht und habe dann versucht, ihm zu erklären, dass ich nur einen Rollstuhl brauche. Und er kam dann auch und sagte, nein, sie müssen mehr Sport machen, ein Rollstuhl ist genau das Gegenteil von dem, was gut für sie wäre. Und er hat sich erst überzeugen lassen, als ich vor ihm zusammengebrochen bin, anfing zu heulen und ihm sehr emotional aufgewühlt erzählte, wie beschissen es ist, nicht das Haus verlassen zu können und auch sonst nichts machen zu können. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, dass Ärzte irgendwie so einfach nicht richtig akzeptieren, wie einschränkend Dinge sein können. Und auch gerade bei Leuten, die eben nicht sofort anfangen zu heulen oder die vielleicht die falschen Wörter benutzen oder die falschen Gesichtsausdruck haben oder eine ungewöhnliche Körpersprache haben da verstehen sie dann auch oft einfach nicht, dass wir trotzdem gerade versuchen, ein massives Problem zu beschreiben. Und ich weiß nicht, irgendwie, sie fragen eben auch nicht, wie stark beeinträchtigt sie das, und wie sehr sind sie behindert, sondern sie gehen einfach davon aus, dass wir nicht behindert sind. Und das ist eben auch ein riesiges Problem. weil. Ich oft nicht mal merke, dass es bei denen nicht ankommt. Oder weil ich mir denke, das muss doch klar sein. Oder ich weiß nicht. Es ist, es ist einfach unheimlich anstrengend. Und es ist auch extrem schwer auf die Art, irgendwelche Hilfe zu bekommen. Ich brauche zum Beispiel einen Rollstuhl, weil ich will einfach mein Haus manchmal verlassen können. Nicht nur zu Arztterminen nach denen ich dann den restlichen Tag völlig im Eimer bin und massive Schmerzen habe, sondern ich will auch mal, ich weiß nicht, in meiner Freizeit zum Park rollen können oder irgendwo hingehen können, an dieser Gesellschaft einfach teilhaben können, nicht nur an der Wartezimmergesellschaft. Aber irgendwie ist immer die Erwartung da, sich von den Einschränkungen irgendwie nicht behindern zu lassen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Weil ich habe die Einschränkungen, die gehen nicht weg. Und ich brauche Unterstützung und die muss diagnostiziert werden, die muss bestätigt werden. Und ich brauche dann eben die entsprechenden Hilfsmittel. Und es ist mir nicht geholfen, wenn ein Arzt einfach nickt und sagt, ja, Sie haben das. Das kann man nicht behandeln, herzlichen Glückwunsch, sie sind gesund. Als ob meine Probleme überhaupt nicht existieren würden. Also, das Verhalten von Ärzten ist oft unheimlich kontraproduktiv, weil sie einerseits ihr eigenes Unwissen nicht zugeben wollen, weil sie nicht sagen, wenn sie keine Ahnung haben und weil sie andererseits überhaupt nicht akzeptieren, dass Leute unter Umständen selber wissen, was gut für sie ist und was nicht. Es wird irgendwie, egal was ich über mich sage, ob ich Medikamente nicht vertrag, ob ich ein bestimmtes Hilfsmittel brauche, es kommt immer zuerst mal NEIN. Also, es ist, es ist unvorstellbar, wie oft mir gesagt wird, dass die Sachen, die ich brauche, schlecht für mich sind und dass ich die gar nicht wirklich brauche. Ich nehme zum Beispiel oft Schmerzmittel gegen meine Schmerzen, damit ich solche Dinge tun kann wie schlafen oder sitzen. Und meine Ärzte sind davon überhaupt nicht begeistert. Die sagen, Schmerzmittel sind schlecht. Sie sollten die nicht nehmen, schon gar nicht so viele, weil die sind ungesund und andere verschreiben wir ihnen nicht. Und die andere Sache eben mit Gehhilfen. Also ich habe einen G shop einen Rollator und ich werde mir jetzt noch Krücken kaufen und ich hoffe eben, dass ich noch einen Rollstuhl bekomme. Und es ist so unheimlich anstrengend, Leuten erklären zu müssen, dass ich das wirklich brauche, weil eigentlich sollten Ärzte dazu da sein, mir zu helfen. Und sollten mir glauben, wenn ich Hilfe brauche, und es <lacht> passiert halt nicht. Stattdessen werde ich abgewimmelt und mir wird gesagt, das ist genau das Falsche und das ist schlecht für sie. Als ob ich aus Spaß dahin gehen würde und sagen, ich brauche einen Rollstuhl. Das ist ja... Ich weiß nicht, ich meine... Ich kann mir nicht vorstellen, was die sich dabei denken. Es ist nicht praktisch, einen Rollstuhl zu benutzen. Die Außenwelt ist so unzugänglich und hat so viele Barrieren. Es gibt kaum Rampen, ich komme nicht in jeden Zug rein, ich komme über viele Ampeln nicht drüber, wenn ich nur einen Rollstuhl habe. Aber irgendwie wird mir dann unterstellt, ich wollte den nur aus Faulheit oder... Ich weiß es nicht, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, was in den Köpfen dieser Leute vorgeht. Es wird einfach nicht akzeptiert, dass ich möglicherweise Ahnung davon habe, was ich brauche. Dass ich weiß, welche Art von Medikamenten ich nicht nehmen kann. Dass ich weiß, ob ich Schmerzmittel brauche oder nicht. Dass ich weiß, ob Bewegung mir hilft oder nicht. Dass ich weiß, wie viel Sport ich machen kann. Das wird mir alles abgesprochen, weil scheinbar sind andere Leute die Profis für meinen Körper. Und ich kann das in manchen Bereichen verstehen, ich kann kein Blutbild anschauen und sofort interpretieren, aber wenn es eben um solche Sachen geht, wie ich meinen Alltag strukturiere, welche Bedürfnisse ich habe welche Medikamente ich vertrage, was mir hilft und was nicht. Da bin ich der Profi dafür und niemand anders. Weil es ist mein Körper und ich bin die einzigste Person, die da drin lebt. Und ich bin die einzigste Person, die meinen Alltag hinkriegen muss. Und niemand anders kann so gut wie ich verstehen, welche Probleme ich damit habe, und welche Hilfen ich dabei brauche. Und um ehrlich zu sein, habe ich den Eindruck, hinter all diesen Sachen steckt einfach nur Behindertenfeindlichkeit. Also, die Unterstellung, dass Behinderungen vorrangig übertrieben oder ausgedacht sind, und dass Einschränkungen nicht existieren, sondern in Wirklichkeit nur Faulheit sind. Das ist etwas, das selten direkt so gesagt wird, aber bei den Dingen, die ich eben bei Ärztinnen und auch sonst im medizinischen System erlebe, kann ich mir keine andere Erklärung dafür vorstellen, und oft wird auch so getan, als ob die Dinge, die ich will, irgendwelche absurden Forderungen wären, die ich nicht verdient habe, sondern die mir gutmütigerweise zugestanden werden. Also zum Beispiel die Sache mit den Hilfsmitteln, das wird nicht so angesehen. Als ob das was ist, was grundlegend jede Person haben muss, sondern es wird so getan, als ob ich mir das irgendwie verdienen müsste. Mein ehemaliger Psychotherapeut hat oft gesagt, ja, aber wir müssen doch erstmal kontrollieren und untersuchen, ob sie denn wirklich diese Hilfeleistungen verdient haben. Und. Ich denke, das ist schon so ein massives Problem, weil... Es wird eben nicht als selbstverständlich angenommen, dass behinderte und kranke Leute irgendwie leben dürfen. Genug Geld bekommen, um existieren zu können. Genug Hilfsmittel bekommen, um teilnehmen zu können sondern es wird so getan, als ob die grundlegende Teilnahme an der Gesellschaft kein Grundrecht wäre, zumindest nicht für behinderte Leute, denen das insgesamt schwerfällt. Es wird so getan, als ob wir das nicht unbedingt verdient hätten, sondern erst beweisen müssen, dass wir es verdient haben. Und das ist eben auch einer der Grundpfeiler von Behindertenfeindlichkeit. Nämlich der Glaube, dass behinderte Leute irgendwie erstmal auf besondere Art und Weise beweisen müssen, dass sie es verdient haben in dieser Gesellschaft zu existieren. Dass wir erst irgendwie zeigen müssen, dass wir doch nützliche Mitglieder sein können, in dieser Gesellschaft. Viele Leute, die selber nicht behindert sind, gehen irgendwie davon aus, dass Leute mit Krankheiten oder Behinderungen schon irgendwie versorgt sind, dass das medizinische System und das Sozialsystem uns irgendwie bestimmt genug unterstützen, und dass das alles in Ordnung so ist. Und es ist halt sehr vielen Leuten nicht bewusst, wie stark die strukturelle Diskriminierung gegen Behinderte ist. Also, dass uns notwendige Hilfsmittel, Behandlungen, Unterstützungen, finanzielle Mittel freundhalten werden. Mit völlig absurden Begründungen. Es ist vielen Leuten nicht bewusst, wie schwer es für uns ist, Hilfe zu bekommen. Und es ist auch vielen Leuten nicht bewusst, dass das eben keine individuelle Tragödie ist, dass das nicht Probleme sind, die irgendwie nur auf einzelpersönlicher Basis stattfinden, sondern dass es sich dabei um strukturelle und systematische Diskriminierung und Misshandlung handelt. Behinderte Leute werden eben nicht ausreichend unterstützt. Wir werden vielmehr an jeder möglichen Stelle schikaniert, hingehalten, abgewimmelt und hinterfragt. Uns wird nicht geglaubt, wie groß unsere Behinderung tatsächlich ist, uns wird nicht geglaubt, welche Art von Hilfe wir brauchen, welche Probleme wir haben, sondern es muss alles abgestempelt, nachgewiesen, zehnmal kontrolliert werden und wenn eben irgendein Arzt sagt, nein, das ist nicht so, dann ist das auch nicht so. Und wenn kein Arzt jemals bestätigt hat, dass wir ein Problem haben, dann haben wir es per Definition nicht. Und selbst wenn, dann wird auch erstmal hinterfragt, ob das tatsächlich so ein großes Problem ist. Und es reicht eben nicht. Diese Art von Behandlung ist unmenschlich und einfach behindertenfeindlich. Das ist Diskriminierung auf dem grundlegendsten Niveau. Das ist systematisch, also damit meine ich, das ganze System ist darauf ausgelegt, diese Diskriminierung zu produzieren. Also ich hoffe, dass ich jetzt in Zukunft zumindest mit den paar Diagnosen, die ich inzwischen mir hart erkämpft habe, zumindest eine Anerkennung kriege von meinem Behindertenstatus und dass ich vielleicht auch diesen Rollstuhl bekomme, damit ich eben wieder die Wohnung verlassen kann. Ähm, aber die ganze Sache hat jetzt ein Jahr gedauert, über ein Jahr schon und es ist noch kein Ende absehbar. Die Diagnosen, die ich noch brauche, die werden vielleicht irgendwann in x Monaten mal stattfinden, vielleicht auch nicht, weil ich einfach zu den Diagnosestellen auch nicht besonders gut hinkomme und das ist auch nochmal eine zusätzliche Barriere und insgesamt ist es einfach richtig beschissen in dieser Situation zu sein und das medizinische System tut lange nicht genug, um kranke und behinderte Leute richtig zu unterstützen. Und damit bin ich für heute am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn die Sache auf Interesse stößt, werde ich vielleicht mehr Videos dazu machen. Videos sind für mich deutlich einfacher zu machen als Texte schreiben, eben wegen meiner Handgelenksproblematik. Ich kann zwar Texte mit Spracheingabe diktieren, aber es ist trotzdem ziemlich viel Handarbeit nötig und das tut einfach weh. Die Videos sind für mich einfach niedrigschwelliger. Also, wenn euch die Sache interessiert, mache ich vielleicht ein bisschen mehr Videos zu dem Thema, weil es einfach auch im deutschsprachigen Raum ziemlich wenig gibt über Behinderung im Allgemeinen. Und meine Erfahrung ist aber, dass diese Community, diese Gemeinschaft unheimlich nützlich ist. Also nicht nur, um sich irgendwie weniger alleine zu fühlen und sich auszukotzen, sondern auch für Informationsaustausch. Ich hätte keine von meinen Diagnosen irgendwie ohne die Communities bekommen können, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass ich das möglicherweise haben könnte. Also, wie gesagt, bis dann.